Sie sieh einmal, hier steht er, pfui, der Struvelpeter! An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden, Seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er nicht sein Haar. Pfui, ruft da ein jeder, garst gar